Hallo liebe Studentinnen und Studenten. Heute fangen wir mit einer, mit einem anderen Thema an, nämlich der motorischen Entwicklung. Wir haben bisher uns um die motorische Kontrolle gekümmert, das heißt wie kontrolliert der Mensch eigentlich seine Bewegungen und sind dann auf das motorische Lernen übergegangen, nämlich wie lernt der Mensch Bewegungen und wie kann ich als Lehrender ähm, meinen Schülern und Schülerinnen dabei helfen, dass sie Bewegungen erlernen. Das dritte große Themengebiet in der Bewegungswissenschaft ist die motorische Entwicklung. Und ich werde heute erstmal ein bisschen zu den Grundlagen der motorischen Entwicklung kommen. Dazu zunächst einmal eine Definition, was wir unter motorischer Entwicklung verstehen. Unter motorischer Entwicklung verstehen wir nämlich die Veränderungen und Stabilitäten der Voraussetzungen für die Kontrolle und das Lernen von Bewegungen auf der Zeitdimension des Lebensalters über die gesamte Lebensspanne. Das heißt also in anderen Worten, was sich im Laufe des Lebens so an Voraussetzungen fürs Lernen und fürs Durchführen von Bewegungen verändert. <lacht> Dazu noch der Kommentar, diese Veränderungen oder Stabilitäten hängen mit dem Alter ab, aber auch mit der Bewegungserfahrung, also dem motorischen Lernen im Laufe des Lebens und der genetischen Disposition, sowie der Interaktion aller drei Faktoren. Wenn wir uns das noch ein bisschen ähm, näher angucken, dann ähm, gibt es verschiedene Ursachen, warum sich Bewegungen oder die Bewegungskontrolle verändern können. Und da haben wir schon ähm, das Lernen kennengelernt hier. Ähm, es gibt aber eben auch noch andere Ursachen, das wäre zum Beispiel die Reifung. Reifung ist so etwas, was tendenziell von alleine passiert und Wachstum ist eigentlich im Prinzip auch so eine ähm, Unterform der Reifung und dann gibt es noch die biologische Adaptation und alles zusammengefasst kann man unter den Begriff Entwicklung fassen. Entwicklung gibt es ähm, zwei Arten von Entwicklung. Das eine ist die Phylogenese und das andere die Ontogenese. Die Phylogenese bezieht sich auf die Stammesgeschichte. Da würde man die Entwicklung über viele Generationen und Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg sich angucken, also wie der Mensch laufen lernt. Obwohl er eigentlich als Lurch irgendwie anfangs durch die Welt geschlittert ist und wie ähm, sich dann Beine entwickelt haben und so weiter und so weiter. Diese Phylogenese wollen wir im Rahmen der motorischen Entwicklung nicht betrachten, sondern wir kümmern uns um die Ontogenese. Ontogenese. Ähm, zeichnet ist irgendwie so griechisch und sagt die Entwicklung des Wesens, das heißt es geht um ein einzelnes Lebewesen und wie sich das im Laufe seines Lebens entwickelt. Das heißt die Ontogenese ist hier das, was uns interessiert. Wenn wir uns um die motorische Entwicklung kümmern, dann ist das einer von vier Entwicklungsbereichen, die man normalerweise getrennt voneinander untersucht. Wir haben hier zum einen die körperliche Entwicklung, die motorische Entwicklung und dann noch die kognitive Entwicklung und die sozial-affektive Entwicklung. Und ähm, tendenziell ähm, hängen die natürlich alle irgendwie miteinander zusammen. Und man kann hier das an diesen Überschneidungsbereichen, die ich hier eingemalt habe, erkennen und der größte Überschneidungsbereich, den ich hier eingezeichnet habe, ist der zwischen motorischer Entwicklung und körperlicher Entwicklung, aber eben auch zwischen motorischer Entwicklung und kognitiver Entwicklung und motorischer Entwicklung und sozial-affektiver Entwicklung. Trotzdem macht es Sinn, die ähm, Bereiche ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten und es kann auch durchaus sein, dass jemand in seiner motorischen Entwicklung sich ganz normal weiterentwickelt, während die sozial-affektive Entwicklung komplett zurückgeblieben ist. Ich erinnere da an einen amerikanischen Präsidenten, der bei seiner sozial- affektiven Entwicklung ähm, vermutlich so im Alter zwischen vier und fünf stecken geblieben ist, aber die motorische Entwicklung doch ganz normal absolviert hat und auch auf dem Golfplatz das zeigen kann. Noch eine weitere einordnende ähm, Folie und die bezieht sich auf die Zeitskalen der Veränderung der Motorik. Wenn wir uns den Zeitraum betrachten, in der, eine, in der sich die Motorik verändert, dann kann man von einer Sekunde über eine Stunde bis zu einem Tag, einem Jahr und eine Lebensdauer gehen und diese sehr kurzfristigen Veränderungen der Motorik, die betrachten im Wesentlichen, die, die bezeichnen man im Wesentlichen als motorische Adaptation, Änderungen, die so, von einem Tag auf den nächsten oder einer Woche auf die nächsten stattfinden, ist tendenziell eher das motorische Lernen. Und alles, was sich so zwischen einem Jahr und einer Lebensdauer abspielt, das wäre eine motorische Entwicklung innerhalb der Lebensdauer, also die motorische Entwicklung. Genau. Damit haben wir erstmal so ein bisschen umrissen, worum es geht bei der motorischen Entwicklung und auf Details werde ich dann im nächsten Schnipsel eingehen.